Heute zeige ich euch meine Heatgear Arme Fitted Shortsleeve von Under Arme. Das ist die Original Base -Lehr. Das ist das erste, was ich anziehe und das letzte, was ich ausziehe. Der Heatgear Stoff bietet eine ausgezeichnete Abdeckung. Der Netzstoffansätze unter den Armen und den Rücken bietet eine strategische Belüftung. Der ergonomische Design mit der Nähte außerhalb stark beanspruchten Bereiche für mehr Strapazierfähigkeit. Das Material leitet das Weiß ab und das trocknet sehr schnell. Und jetzt zeige ich euch meine Heatgear Arme Shorts. Wie das Shirt ist im Shorts ebenfalls aus den leichten Heatgear Stoff hergestellt. Der überarbeitetes Zwickeldesign für ultimative Halt und Komfort. Sie hat einen breiten, freiliegenden Elastikbund. Die Pocket Eingrifftasche rechts bietet praktischen Stauraum. Und jetzt lasst uns trainieren gehen.